Ja, hallo, Lieben, Christian Schemmer, Partner, Psychologe und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie schon angedroht, bin ich gerade ein bisschen mehr beschäftigt, deswegen wahrscheinlich ähm, etwas geringere Videofrequenz äh, nächste Woche auch. Aber ja, heute bin ich mal wieder am Start, äh, beantworte einige Datingfragen. Du kannst auch solche Fragen stellen, aber ein Formular auf liebeschip.de. Was man hier in diesen Fragen wieder sieht, ist, dass ich. Ich weiß, äh, klar, man will immer jeden Euro sparen, aber ähm, kann immer wieder raten, auch wirklich meine äußerst günstigen Kurse zu machen, weil das sind auch wieder, ich meine, beantworte ich gerne die Fragen, aber die würden sich teilweise einfach nicht stellen, wenn man sich da äh, die Mühe machen würde. Aber gehen wir einfach mal rein, genau. <lacht> äh, genaue Nachricht von Katschinkola. Und sie schreibt, äh, ich beschäftige mich auch mit Psychologie. Hallo Christian, vielen Dank für deine Arbeit und die ganzen Impulse aus den Folgen. Ich bin sehr begeistert von deinen straighten Aussagen. Die helfen mir sehr, um ein hateres Mindset zu bekommen. Aktuell hadere ich mit bestimmten Dating-Situationen, insbesondere wenn der Mann sich unandeutig verhält und mir nicht klar äußern kann, was er will oder die Dinge irgendwie keinen Sinn ergeben. Vielleicht fehlt mir einfach noch die Übung im Umgang mit diesen Situationen. Ich hau einfach mal ein paar Fragen raus. Vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp für mich. Äh, wie schaffe ich jetzt in Dating-Situationen ein kühleres Mindset zu entwickeln, nach dem Motto, passt nicht next, ohne mich selbst äh, zu verstellen? Ja, Standards und Dealbreaker, Modul 1. <lacht> Sorry, das ist immer wieder. Sagen muss, ist die Grundlage meiner Arbeit es ist eigentlich sträflich, nicht zumindest diesen Kurs zu machen, wenn ihr mal Material folgt, weil das ist einfach die absolute Basic, äh, meine Hauptaussage, weil in dem Moment, wo du Standards und Dealbreaker hast, ergibt sich das von selbst. Es werden Dealbreaker gebrochen, ein Dealbreaker oder viele wichtige Standards werden gebrochen. Und dann gehst du eben fertig und das, du machst es eben. Also, das ist, ich kann auch nochmal sehr euch diesen so Glückskurs ans Herz legen, weil der auch nochmal auf eine ganz andere Art. Die Art von Arbeit, die ich für sinnvoll halte, ähm, ja, einem näher bringt, nämlich sich nicht so von irgendwelchen Emotionen irgendwie abbringen zu lassen, davon, dass du dein Leben lebst, so, ne? Und wenn äh, ein Date irgendwie Dealbreaker machst, dann äh, wird es eben abgeschossen, fertig, ne? Und, wie übt man das, indem man es einfach macht <lacht> und immer wieder macht und feststellt, die Welt geht nicht unter und es ist eigentlich zu meinem Besten und äh, und dann äh, daraus entsteht diese gewisse Härte gegenüber Situationen, die einem nicht gut tun so ne und man geht eben nicht auf diese em Emotionen, aber ich finde ihn noch hot und ja und er hat auch ein Boot und äh, was weiß ich oder was auch immer man da irgendwie interessant findet, sondern äh, ja man es gibt so, sozusagen bestimmt also also wie beim Aktienhandeln auch oder so, ne? Also es ist, äh, du setzt dir bestimmte Ziele und die Ziele werden verfolgt. Also wenn die Aktie, was weiß ich, 10% verliert, dann wird sie verkauft, fertig. Nicht auch wenn nicht, auch wenn du die, die, die, sie gefällt dir die Aktie. Nee, es ist, du hast dir äh, sozusagen einen Stop-Loss gesetzt. Äh, ein g ist auch wie so ein Stop-Loss und ähm, ja, und das wird eben durchgeführt. Fertig, ne? und klar muss man das üben, aber man übt es, indem man es tut. Ne? Auch sehr ans Herz legen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, kleines bisschen tougher und härter zu werden. Selbstverordnungskurs habe ich auch einen neuen Termin reingehauen. weiß jetzt nicht genau, ich glaube, 1. Juni oder so geht die nächste Gruppe dann los. Ja, kann ich auch sehr ans Herz legen. Ähm, genau. Ich bin eher von der Sorte zu gutes Herz und habe keine Lust, mich noch im Privat mit so viel Negativität zu umgeben. Ist es reine Übungssache Begegnung mit anderen Personen, äh, den Robert-Betschen-Arschengeln? Ja, ist es reine Übungssache. Absolut. Deswegen, äh, ja, natürlich kann man sich auch, oder sollte man sich auch mal mit dem inneren Kind beschäftigen. Aber letzten Endes, ich bin ein großer Fan des inneren Erwachsenen und des inneren Oberhaupts, was einfach sagt, ja, inneres Kind am Arsch hier, dann bist du halt mal frustriert jetzt gerade, ich kümmere mich mal später um dich, aber jetzt muss erstmal die Situation hier, beendet werden. Also ich bin wirklich ein großer Fan davon, den inneren Erwachsenen ans Ruder zu lassen, der einfach Sachen regelt, ne, fertig, ne. Ähm so, was befeuert Konkurrenzdenken in Datingphasen? Bei welchen Red Flags sollte ich in diesem Zusammenhang direkt weiterziehen? Äh, ja, ist wieder Stars und d ne? Ich weiß jetzt nicht nur, was mit Konkurrenzdenken meint. Achso, jetzt kommt, glaube ich, noch. Letztes Jahr habe ich mich th mit therapeutischer St Unterstützung aus einer stark manipulativen Beziehungserfahrung rausgelöst. Seitdem bin ich vorsichtiger geworden. Kann auch viel schneller aussortieren, weil ich merke, welche Muster anspringen und nicht ein zweites Mal durchleben möchte. Ja, das musst du einfach weitermachen, ne? Dennoch ziehe ich überwiegend autonome Typen an, nicht ganz so manipulativ, immer noch Arschniveau, also steht hier so, die sich nicht committen wollen, sich vor nichts unter Druck gesetzt fühlen oder mich als Konkurrentin sehen. Super anstrengend und raubt einfach sehr viel Energie. Ja, ich meine, ich rede ja auch mal gerne mal viel von Anführungsziehungspunkten, weil es so die softere Ausdrucksweise ist, sage ich mal. Vielleicht auch nicht immer zu sehr nerven, aber letzten Endes, die gruselige Wahrheit ist, du suchst aus, du suchst diese Männer aus. Also es sucht nicht das Universum für dich aus. Und äh, Also zumindest in aller Regel ähm, mache ich auch mal Begegnungen geben. Ja, aber selbst dann kann man, also du suchst aus, ob du diesen Menschen weiter datest oder nicht, du suchst diesen Typ äh, von Männern aus und äh, musst dich da mit dem äh, rumschlagen so. ne? Und das ist eine eine Realität, die man nicht anerkennen will, weil man muss irgendwann mal anfangen, andere Menschen zu daten. Wie gesagt, auch dazu mehr Datingskursen, also wie du, was du da genau für neue Muster anlegen kannst irgendwie. Aber äh, das ist der springende Punkt. Man versteht es irgendwann schon. Ich glaube auch, dass du vieles hier schon verstanden hast. Das ist auch super. Aber man, man will immer noch nicht neue Menschen weil es sich irgendwie einfach unwohl anfühlt. Oder vielleicht findest du die auch polarer hier. Ich weiß es nicht. Aber man muss irgendwann mal sagen, ich kann nicht immer den gleichen Typ Mann daten und andere, anderen Ausgang erwarten. Das funktioniert einfach nicht. ne Also das, ähm, das erlebe ich immer wieder auch beruflich, privat, dass dann mich Leute fragen, was, was kann ich denn machen? Ich mache immer wieder die gleiche negative Erfahrung Ja, mach Daten, Date jemand anders. Ne? Nein, nein, nein, das nein. nein. Aber was kann ich machen mit dieser Person nicht Nein, das, das geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht mit der Person. Es passt einfach nicht und wirst immer die gleichen negativen Erfahrungen machen und dann äh, kommen sie nach zwei Monaten äh, wieder äh, die gleichen Fragen. Und ich, ich sorry, ich kann nur das Gleiche sagen. Es ist die fucking falsche Person. Nein, nein. Weiter daten, weiter, aber so, ich weiß, mein, ich habe das früher auch gemacht, deswegen, äh, das ist, wenn man erstmal so einen Abstand dazu hat, findet man das teilweise, guck mal, der Bock mir ja drauf klar, dass, aber man hat es vielleicht selber früher auch gemacht, also ich kenne das auch, dass man, eigentlich weiß man es, aber man will unbedingt noch eine Runde, noch eine Runde und es ähm, ist, aber ich kann euch allen sagen, wenn ihr da raus seid, ihr könnt das kaum noch aushalten, wenn Menschen das machen, weil das ist, ähm, ja, das ist was ich, wenn jemand die ganze Zeit mit dem Hammer auf die Hand haut und ja und äh, jemand fragt, was soll ich denn machen? Ja, nimm den Hammer weg irgendwie und nee, ich gucke nee nee nein und dann oh ist wieder zweite Runde wieder mit dem Hammer auf die Hand gehauen die ganze Zeit tut wieder weh. Was soll ich denn machen? Nimm den Hammer weg. Nein, es ist wirklich also wenn man da so ein bisschen Abstand so hat, findet find man das einfach nur noch Crazy, aber ich, ich ich weiß, wie das ist, wenn man da drin steckt. Also alles gut. <lacht> so. Ähm, also du suchst aus. Ich finde es enorm wichtig, sich austauschen zu können und Themen ansprechen zu dürfen, ohne dass man gegenüber direkt, das ist mir zu so kompliziert, du bist zu so sensibel, du denkst zu so viel nach, du bist wie meine Mutter, dann haben wir halt keinen <lacht> SEX, ähm, damit ich nicht als Arsch abgestempelt, wer der zurückschlägt. Jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und gekränkt reagiert. Ja, du datest immer die gleichen Menschen. Das sind nicht alle das sind nicht alle Männer so, kann ich dir sagen. Es sind nicht alle Männer so. Du datest immer den gleichen Typ und machst damit immer die gleichen Erfahrungen. Das ist die gruselige Realität leider. Also ich kann es dir ja nicht anders sagen. Und ja, es gibt super viele davon. Ich würde auch sagen, also ich will jetzt... Ich habe da keine Wertung oder so, ne? Aber beim SLAA reden die immer von sicheren und unsicheren Menschen und die meisten Menschen sind unsicher. Habe ich jetzt in X-Video schon erklärt, lasse ich nochmal erklären, aber die meisten Menschen sind, gehören zur Kategorie Unsicher und das ist jetzt keine Wertung, es ist einfach, wie es ist. Wir sind alle auf dem Weg als Menschheit, und sondern Bewusstseinsentwicklung und der eine ist da und der andere ist dort und Gesagt, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn du dran ziehst, <lacht> irgendwie so, ne? Äh, und jeder braucht halt seine Zeit und das ist total okay, nur du musst ihn verdammt nochmal nicht unbedingt daten, ne? Du darfst andere Männer daten, guck mal in deiner Friendzone oder was nicht, also du kennst definitiv Männer, die anders sind, die hast du aber bisher nicht gedatet, ne? Ähm... Und das ist ja so typischer Bindungsängstler oder Bindungsvermeider, spreche hier so, ne? kannst ja mal diese Übersetzungsvideos angucken, die hatten wir mal so eine Reihe gemacht. Äh, dabei spreche ich Dinge zwar klar, aber sehr bedacht an. Ja, nächste Irrtum, also das glaube ich so sofort. Nächste Irr also das, ich meine, du bist jetzt auch in so einer Phase, wo du Sachen umsetzt, das merke ich. Und dann stößt du auf noch mehr Probleme, weil das immer noch die gleichen Leute sind und Du jetzt aber nicht mehr so handsam bist. Ne? Das heißt, du sagst jetzt, es nervt mich, wie du mich hier als Date behandelst. Du hast aber jetzt noch einen großen Irrtum. Was ist der große Irrtum? Ich wollte das Video stoppen und darüber nachdenken. Was ist der große Irrtum? Dass dieses Reden irgendwas nützen würde. Es nützt fucking gar nichts. Wenn Reden was nützen würde, <küm> ne? also wenn Reden hier in diesem Fall was nützen würde, dann äh, wären das ganz andere Dating-Situationen. Also dann wäre es ganz anders. ne? Aber es nützt eben nichts. ne? So. So, und ja, da, also wie gesagt, wenn, wenn du mit denen reden könntest mit deinen Dates, dann wären es ja andere Dates irgendwie, ne? Ja, also das bringt nichts. Also es ist ein guter Versuch, aber es sind immer noch die gleichen Menschen, die werden dich nicht anders daten, nur weil du es ansprichst. Und ganz im Gegenteil, es ist gerade die Art Menschen, die dieses Feedback gar nicht haben wollen und dann genervt reagiert, das heißt aus dem Ego reagiert, ne? Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, deswegen nützt das nichts, ne? Äh, jedenfalls triggern diese Menschen immer dass du machst mich klein in mir. Ja, ich sag ja, du datest immer die gleichen Menschen. Und dann wird mein Widerstandsgeist von früher aktiviert und ich habe das Gefühl, meine Grenzen verteidigen zu müssen. Absolut richtig. Datest immer den gleichen Typ Menschen. Es gibt Männer, die machen das nicht, ne? Und dann wiederholst du diese alte Dynamik, ne? Äh, sich verteidigen zu müssen, weil ich mich unfair behandelt und missverstanden fühle. Und dieser Kampf ist aussichtslos, weil der Mann wieder mit, du bist sensibel, zurückschießt. Ja. Du machst nichts falsch, der ist einfach nur die falschen Menschen. Ne? Eine sehr gute Dynamik, die daraus entsteht und ich aus nur aus dieser Konstellation kenne. Natürlich früher von Vater, großer Bruder. Ja, wie aus dem fucking Lehrbuch, äh, auch mit der Geschwisterkonstellation äh, kann ich komplett ähm, nachvollziehen. Ich glaube, also gerade großer Bruder, große Schwester spielt vielleicht manchmal eine viel größere Rolle als die Eltern sogar. Uh, ja, uh, mir fehlt für diesen Glaubenssatz das, das richtige Werkzeug oder lautet die Antwort ganz einfach, Grenzen setzen und beharrlich Konsequenzen ziehen. Ja, absolut. Und andere Menschen daten. Uh, vor allem, was hindert mich daran, das einfach zu tun, deine Gewohnheit, also, oder man kann psychologisch sagen, manchmal auch auf dieser Wiederholungszwang, ähm, also, ja, das aber ich würde es eher sagen, Wiederholungszwang ist so ein negatives Wort. Du fühlst dich wohl auf eine schräge Art wohl mit dem Vertrauten, ne? Und das da haben, da haben wir alle mit zu kämpfen, ne? Die sich ein Liebeschiff umprogrammieren wollen. Ne? Äh, und ja, du kannst dich natürlich weniger aufregen, aber ändert nichts daran, dass es die falschen Menschen sind, ne? Manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Männer echt kein Problem damit haben, wenn man stark und emotioniert ist oder einen akademischen Abschluss hat. Ja, dieses Gepiekse und dieses Runtergemache, das machen auch die falschen Frauen, ne? Für Männer, die, die zu mir kommen. Also das, ich glaube nicht, dass es jetzt an Männern liegt, sondern an diesem Typ Mann. Ne? Und es gibt auch diesen Typ Frau, ne? so ist es nicht. Das ist halt dieses Kritisieren, ne? das ist ja immer dieser toxische Dreisprung, Drei ne? Lovebombing, Kritik, Abschuss. Und Kritik kommt natürlich viel früher, wenn du Grenzen setzt. So, ne? ähm, aber gut, vielleicht kommen manche Männer auch nicht mit deinem Erfolg klar, das kann schon durchaus sein. Ne? Aber auch da gibt es Männer, denen es nichts ausmacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich konnte das, also ich persönlich, ich weiß, dass es so ist, dass viele Männer aber nicht klarkommen. Ich kann es für mich persönlich. Null nachvollziehen. Also wenn eine Frau erfolgreich ist, ist doch total cool. Ne? Also ich kann es wirklich nicht verstehen. Äh, sprich, wie gehe ich souverän mit Denkensituationen? um. wenn der Mann Grenzen überschreitet, respektlose Äußerungen, der dich mit abwertet. Dealbreaker, abschießen, next. Gar nicht umgehen, beenden. Ähm, also natürlich locker beenden, ohne Filtrara. Ne? Sagen, wir, so, ich gehe jetzt nach Hause, ich nicht wieder melden, fertig. Ne? Du wirst sie nicht ändern. Uh, wie geht man mit der Frage um, um Ah, das ist auch wieder interessant jetzt hier. Uh, date ist so parallel, wenn jemand mit seinen Datings prahlt. Wer macht sowas? Also, ist ja schon so eine Sache, parallel zu daten. Aber gut, das machen halt Leute. Du datest halt online, ne? Da wird halt parallel gedatet. Aber wo muss man damit angeben? Das finde ich so crazy. Mich sofort abschießen die Männer. Also, sofort wirklich ähm ich weiß nicht. Also du datest definitiv mit Schimmtypen, Mann. Ne? Äh, jeder darf bitte sein Dating-Konzept leben, jedoch mit Wertschätzung und ehrlichem Interesse hat das für mich wenig zu tun. Wie soll man sich auf eine Person einlassen und prüfen, ob die zu einem passt, wenn man sich mit X bei anderen Personen trifft? Ja, aber das ist die fucking Realität. Ich habe die Welt nicht gemacht und dann darfst du nicht online daten. ne? Tut mir leid. Das erschließe ich mir nicht, aber gut, vielleicht bin ich einfach zu Oldschool. Ja gut, das denke ich jeden Tag und einmal, dass ich einfach zu Oldschool bin für diese Welt. Aber nun bist du noch mal hier jetzt, und versuch das Beste draus zu machen. Äh, Nur wenn ich ihn schon frühzeitig darauf anspreche, dass ich nichts Lockeres suche, dann finde ich es nicht fair mir gegenüber. Oder liege ich da falsch? Naja, also solange ihr nicht exklusiv seid, gefällt es dir vielleicht nicht, aber kannst es auch nicht unterbinden so, ne? Also... Ähm ja, dann, und das, also wenn man sieht, wie schwierig Dating ist, dann kann ich auch verstehen, dass Leute dann manchmal parallel daten und ja, das führt dazu, dass man niemanden findet, ich sage auch nichts anderes, aber dann äh, muss man halt sich warten, bis das Date vielleicht, ähm, bis es so in Richtung Körperlichkeit geht und dann muss man halt Exklusivität vereinbaren und beten, dass es eingehalten wird, ne, oder halt nicht online daten, ne. <lacht> Aber das, das darf dir natürlich trotzdem unangenehm sein, ne? Ja. Oder hilft da auch nur Worte, Tatencheck und das Nachhaken, womit sich die Person konkret befasst? Bücher, nee, das wird nicht viel nutzen. Also ich kenne Leute, die sich, oder ich lese von Leuten, die sich ganz viel beschäftigen mit Psychologie, die sich trotzdem, äh, so was ich da kennengelernt habe von denen, ähm, ja, sehr schwierig finde. Also das alleine hilft auch nicht viel, ne? Das am besten das ist wirklich die innere Arbeit. Und das heißt für dich leider, Typ Männer, sorry äh, für dich. Ich überbringe nur die Nachricht. Ja. Besten Dank und viele Grüße. Ja, danke für deine schöne Mail. Hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Mach die fucking Kurse. Und wir sehen uns dann den nächsten wieder. Ciao.